Are you ready? Yes. Hi Friends! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe Özlem wieder mit dabei und wir haben heute unsere aktuellen Drogeriefavoriten die es sich wirklich lohnt, einmal genauer anzuschauen. Und ich freue mich auf ein neues Video und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie schüchtern ich auf einmal bin, nur weil die ja. Kamera an ist vorher. Bla bla bla. Jetzt hänge ich hier so, hallo, ich bin Özlem, ganz schüchtern, was soll ich machen? Ja, wir haben heute ganz, ganz viel vor. Wir haben zwei Videos gedreht für euch, dieses Video auf meinem Kanal. Und auf Özlems Kanal haben wir ein bisschen Tiges Bild, wer würde er verschiedene Sachen tun und ein paar kleine Geheimnisse gedroppt. Also schaut gerne nach diesem Video einmal bei Özlem vorbei, in das Video, auf den Kanal und lass ein bisschen Liebe da. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal, was du für spannende Produkte dabei hast. Weil ich finde, das ist immer eine spannende Sache. Wenn du jemanden kennst, der auch Beauty-Content macht und genauso viel mit Make-up zu tun hat, aber ganz, ganz andere Produkte favorisiert als man selber, dann bin ich gespannt, was du dabei hast. Ich zeige dir heftige Sachen. Ja? ja? Auch so ein paar Techniken, wie du so... Da musst jetzt nicht in die Tiefe gehen, ein bisschen vielleicht. <lacht> ich erinnere mich ans letzte Video, was wir gedreht haben. Da war ich gefühlt schon fertig mit meiner Base, da hast du noch vorbereitet. Mhm. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie Islam es diesmal macht. Islam macht immer eine ganz besondere Art und Weise, wie sie ihr Make-up macht. Und ich habe so mein YouTube, meine YouTube-Schritte drin und du machst ganz anders. Ja, also ich gehe heute nicht so in die Tiefe von der Base, weil teilweise hänge ich da wirklich sehr lange dran mit vielen Produkten, aber ich zeige euch schöne Drogerieprodukte, mit denen ihr was Tolles aufbauen könnt. Das Make-up wird jetzt nicht so besonders, weil ich bin jetzt nicht die heftigste Make-up-Artist to see. aber ich kenne mich sehr gut aus mit Sachen und hier kann ich wirklich alle empfehlen, also. Ich bin gespannt, ich bin ja. sehr gespannt, das ein oder andere Produkt sehe ich hier schon und an das erinnere ich mich auch und da muss ich sagen, du bist so eine Maus. Wenn du einen Favoriten gefunden hast, du bleibst bei diesem Favoriten. Ich suche ne? immer weiter nach Sachen, die besser sind, ähm, mhm. ne? vielleicht auch günstiger, aber teilweise finde ich keine. Ne? Krass. Das ist halt dann das Ding. also. Aber das ist ja völlig fein. Bei mir ist gefühlt jede Woche was Neues, was ich gerne liebe. Aber ich glaube, da ist auch bei mir, weil ich halt sehr, sehr viele Sachen jeden Tag irgendwie teste, finde ich immer eine bessere Alternative zu dem anderen. Deswegen starte ich einfach direkt mit äh, Foundation. Ohne Primer? <lacht> Ohne Primer. Ich Nee, ich habe meinen eigenen Primer mal gehabt. Und das also war dieser gemischte, ne, wo du alles selber gemischt nee, hast. Nee, den mit äh, Rival Loves Me. Der war top. Oh, ja, ja, den Aber da es den, das, den ich nicht mehr gibt, benutze <lacht> ich den nicht mehr. Ich kann so eine Primer leben. Da fängt das schon für mich an. Ich, ich bin im Moment so Sonnenschutzding. Also, ich, ich glaube, ihr seht es auch. Ich sehe im Moment aus wie eine kleine Wassermaus, die drei Wochen lang zu lange im Wasser gelegen hat. Ich trage jeden Tag gerade Lichtschutzfaktor 50. Ich sehe einfach nur tot aus. Den hier. Drei Tage Berlin haben mich zerstört. Ja, das glaube ich. Aber gut, Özlem kommt ja auch nicht aus Berlin. Wo kommst? Erzähl mal ein bisschen für die, die... die Hallo, ich bin Özlem. <lacht> ich komme aus der Nähe von Flensburg, aus dem Dorf tatsächlich. Und da habe ich gerne meine Ruhe, ich bin Hausfrau, Hundemama, Beauty-Tussi. Ich bin die, die immer überall alles, testet, überall alles testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. Mhm. Aber bei solchen Videos wie heute werdet ihr pleite danach. Ja, weil wir euch wirklich nur Sachen zeigen, die wir wirklich gerne benutzen. Ich habe Tatsache, es ist so ein bisschen schwierig bei Foundations im Moment, weil ich für mich persönlich gerade so ein bisschen was anderes mag. Ich nehme jetzt hier von L'Oreal Age Perfect das Kollagen äh, kollagenstraffende Make-Up-Balsam. Oh, mach die Sachen nachher hin, damit ich die fotografieren ja. kann für mich. Ich habe diesen Primer von Catrice. Das ist der Tensational Primer. Ich dachte erst so, ey, 10 Werbeversprechen finde ich schon sehr heftig. Primer, Hydrating, Natural Glow, bla bla bla. Der ist richtig, richtig klasse. Er funktioniert mit jeder Foundation, die ich genutzt habe. Macht einen schönen Rosy Touch, guck mal, wenn du jetzt zurückspulst, ich sah halb tot aus, jetzt glänze ich schon so ein bisschen und bin frischer. Außer du hast extrem helle Haut, dann funktioniert er nicht so, haben meine Follower mir gesagt, aber sonst, das ist für mich der beste Drogerie, -Pri -Drogerie Primer. Muss ich dir zustimmen, ich habe ihn nämlich tatsächlich letzte Woche in einem Video gehabt, oder, nee, heute glaube ich geht das Video online, Zehn Drogerieprodukte, die die Make-Up-Industrie revolutioniert haben und da war der mit dabei. Weil das so das erste Produkt für mich war, wo ich feststellen konnte, dass Make-Up jetzt immer mehr in Richtung Hautpflege geht. Ja, also der hält halt wirklich seine Versprechen, ne? Ja. Dann habe ich hier, ja, völlig zerstört von... Ja, damit komme ich gar nicht klar. Was? Nee, ich finde den so schrecklich. Von Maybelline Löscher-Auge, die Farbe 05 mit so einem Rosé-Touch sorgt dafür, wenn du so Augenverfärbung hast, so wie ich, dass du das so schön kaschieren kannst und kriegst nicht so krass in die Falten, weißt du? Echt? Nee, den, ich finde den so schrecklich. Der ist, der ist mir. Also ich habe ja auch sehr, sehr starke Augenringe. Ich hatte ja schon korrekt da drauf mhm. und der ist mir zu hell, der ist mir zu weiß und der ist mit, hat mir zu wenig Deckkraft. Ja, du hast halt auch Produkte, die wirklich alles so abdecken. Ja. Ne? Also das ist halt das Ding, weil bei diese Augenverfärbung kriegt man nicht, also... Die kriegst du ja nicht durch Pflege und ja. so weg. Ne? Das sind dann halt teilweise einfach Verfärbungen und da musst du dann so arbeiten. Also ich fahre mit dem richtig, richtig gut. Ich weiß, dass viele von euch den auch äh, sehr, sehr lieben. Aber ihr könnt jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche euren aktuellen Drogeriefavoriten. Unter, also ich glaube, wir haben hier beide kein Produkt, was über 15 Euro kostet. Ich würde sagen, das teuerste ist, glaube ich, 12,99 bei mir. Bei dir sehe ich jetzt auch nichts, was teurer ich glaub, ist. Ich glaube, alles unter 10 sogar. Ich wollte richtig, dass ihr sparen könnt. Ja, ich glaube, und das ist ja das Schöne, deswegen finde ich es ja auch immer so toll, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ebenfalls so, so, mir fehlt das Wort nicht an, so Krass, bewandert. Krasse Make-up-Games <lacht> sind die Krasse Make-up-Games ne? <lacht> sind. So, nein, so bewandert mit Drogerie-Make-up sind, weil es ist so schwierig, Leuten oder Leute davon zu überzeugen, wie gut Drogerie Make-up ist, wenn sie es nicht selbst benutzen. Ja, und ich das ist halt auch gut, ne, dass Leute wie wir das testen. Weil teilweise gehe ich durch die Regale und ich gucke einfach nur, was kenne ich noch nicht, was kann ich kaufen, um es für euch zu testen. Und es sind so viele Flops aber auch dabei. Ja. Ne? ja. Und wenn ich mir überlege, da ist dann jemand, der möchte aber nicht irgendwie zehn Mascaras testen, bevor eine richtig gut ist, da denke ich so, nee, mach dir keinen Kopf, das übernehme ich für dich. Ja, das, das ist halt unser Job. Und teilweise ist Drogerie wirklich besser als High-End und kann locker mithalten. Also das ist halt wirklich auch sehr überraschend. Vor allen Dingen sage ich das halt immer in den Videos ganz total gerne. Dadurch, dass die... Beauty-Welt in, sagen wir mal, fünf Großkonzerne aufgeteilt ist, kannst du von der einen Marke das günstigere Produkt kaufen, weil es vermutlich, nicht immer, aber vermutlich in derselben Produktion gemacht wurde wie das teure oder das günstigere Produkt. Beispielsweise diese L'Oreal Foundation ist super. Und das ist halt wie so eine Tagespflege, aber hat trotzdem genug Deckkraft, sieht super, super schön auf der Haut aus und ist ein perfektes Dupe zu dieser Bobby-Brown-Jones-Road-Geschichte. <lacht> Nein. Nein. Oh. oh. Ich habe extra neun Pullover angezogen, <lacht> damit ich aussehe wie ein Mensch in dem Video. Hast du Geilseife da? Geilseife? Was ist denn Geilseife? Das ist so ein, so ein Zeug, da ist so eine Bürste dran, das machst du auch so Flecken und dann sind sie weg. Ich habe so für so ein Teppich Hundekotze. Nein, Bruder, ich schicke dir nächstes Mal mm. geil Seife und zeig dir das. Wow, jetzt sehe ich in deinem nächsten Video so aus, ne? Ist auf meinem Kanal, ist nicht stimmt. Ihr wisst, ich bin Schwein <lacht> manchmal. Wir zoomen einfach ran. Ja, bis hierhin Doppelkind Mondgesicht. Hm, ich habe keinen Fleck, aber so ein Kopf. <lacht> ich habe den extra neu gekauft, damit ich ein bin. Aber du bist schon bei so. Foundation, ne? Ja, aber das ist halt eine High-End-Foundation. Okay, also. aber was ist deine liebste Drogerie-Foundation? Wo du sagst, die funktioniert bei deiner Haut. Wie ist deine Haut erstmal? Trocken mit leichten Unreinheiten. Mhm. So. Die L'Oreal Serum Tint Foundation. Ja. Ich habe die nicht mitgenommen, weil die war über 10 Euro. Und ich wollte halt wirklich. Diese Oil Foundation? Nee, das ist von L'Oreal so eine Tinted Serum Geschichte. Ja. Die ist ganz leicht. Ja, die. Kannst du aber schön. Die steht aufnehmen. da, ne? Die in der da links? Ja. Ja. Genau. Guck mal. Das ist das. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen fürs Video, weil die war über 10 Euro. Aber das ist so eine sehr, sehr schöne Foundation aus der Drogerie, die man auch gut aufbauen kann. Ja, die mag ich auch total gerne. Wobei ich im Moment ist mir die auch schon zu viel. Ich bin im Moment total so, ich möchte so ein bisschen Vanilla Girl sein. So ganz wenig, ganz natürlich, zarte Farben, nicht zu viel. Ich probiere mich gerade, aber ich arbeite noch so lange an der Technik, bis ich es euch zeigen kann. Dieses No-Make-Up-Make-Up. Ich habe einen TikTok-Account gefunden neulich. Die macht Make-up und du, sie also du siehst danach aus wie ungeschminkt, aber krass ungeschminkt. Mm. Und das sah so cool aus und das möchte ich gerne lernen. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Augenringe, aber das ist nicht so schlimm, wir arbeiten dran. Oh, ich, ich schmink mich jetzt in meiner Freizeit auch nicht mehr so doll. Durch meinen Job muss ich das ja so viel teilweise machen. Ja. In meiner Freizeit laufe ich einfach nur ungeschminkt rum oder ganz wenig. ne hm. Manchmal auch einfach nur so ein Primer, der so ein bisschen Farbe mit drin hat. Ja, also das habe ich mittlerweile auch drin. Früher habe ich mich da, glaube ich, auch immer selber so ein bisschen unter Druck gesetzt und habe niemals das Haus verlassen ohne Make-up. Mittlerweile denke ich mir so, nee, habe ich keine Lust. Ich mache einfach wenig, so ein bisschen Concealer drauf, vielleicht eine schöne Pflege, ein bisschen Creme und dann habe ich eigentlich alles, was ich will. Ich mache auch gerade Concealer drauf. Ich habe jetzt hier einen von Kaya benutzt. Weil er jetzt hier gerade lag. Oh, Von denen habe ich im Adventskalender Sachen gehabt. Die ja. haben richtig krasse ja. ne? Also die Marke möchte ich mir gerne noch mal genauer angucken. Weil das ist auch eine Influencer-Marke, ne? Echt? Ja, die Gründerin ist eine Influencerin. Ich glaube sogar die größte schwedische Influencerin. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, Concealer ist einmal drauf es also ist so ein bisschen schwierig. Also ihr merkt schon, wir haben jetzt natürlich nicht äh, ein komplettes Full-Face-Make-up, sondern wir haben uns ein paar Produkte rausgesucht, wo wir sagen, die sind wirklich, wirklich gut. Und die gibt es teilweise so oder mittlerweile in einer anderen Form wieder. Was ich auch sehr gerne nutze, ist von Catrice. Dieser, ja, die Verpackung ist auch schon zerstört, dieser Sun Lover Bronzer. Der ist, also das ist für mich so der beste Drogerie-Bronzer, weil du hast nicht so krasse Glitzerpartikel. Du kannst aber schon so ein bisschen... Glow, ne? Guck mal, oh, geküsst aber, mit ein bisschen schlank. Aber der, mm. passt, der passt bei deiner Hautfarbe halt auch perfekt, ne? Weil der so einen leichten Glow hat, der ist ein bisschen wärmer und dein Unterton ist ja auch schon viel wärmer. Mm. Das finde ich schon gut. Also der ist auch, der hat halt auch nicht dieses künstliche Schimmer, der hat eine gute Farbe, mit der du auch so ein bisschen Schatten zaubern kannst. Mhm. Also den kaufe ich mir immer wieder nach, tatsächlich. Den gibt's glaube ich, auch noch, ne? Ich brauche einmal Puder. Ich bin Freund, ich bin ehrlich gesagt im Moment wieder hier bei diesem Coty Airspun Puder. Das ist fast 100 Jahre alt. Es riecht genauso wie man denkt. Das mag ich gerne. Back to the Roots. Das kostet aber, je, das ist halt auch so ein Ding, dadurch, dass es das halt nicht mehr im Laden gibt, sondern nur bei Amazon, glaube ich, oder mhm. bei Target in den USA, kostet das halt je nachdem, wie viele Leute es gekauft haben, zwischen 18 und 36 Euro. Guck mal, ich habe jetzt Rouge, aber das ist jetzt halt nicht... Na, das ist äh, okay. Das halt nicht ich mein, wir End. überspringen so ein bisschen. Dafür habe ich einen Drogerie-Blush, den ich total gerne benutze. Das ist der Max Factor Miracle Blush. Das ist ein ganz kleines, unscheinbares Ding. Das sieht man auch fast nicht in der Theke. Das ist die Farbe Soft Murano. Das ist von der Farbe her, vom Feeling her, von der Textur her, ich würde schon fast sagen, eins zu eins Dupe zu den von Rare Beauty. Habe ich, ich, hab, hab ich noch nie in der Drogerie gesehen, obwohl ich ja, so Ja, weil die, so klein, die sind so mini, mini, mini, mini klein. Ist ein Creme Blush, sehr, sehr pigmentiert. Ich arbeite den auch erst in die Hand ein. Und dann tupfe ich nur ganz, ganz leicht rein. Ich habe nämlich schon so ein bisschen Puder benutzt gehabt. Und der ist so süß. Was ich auch sehr gerne mache, ist diesen Bronzer. Ich nehme jetzt den Rouge, aber den Bronzer so als Lidschatten zu ja. machen. Erstens settet das dein Concealer, der kriegt da nicht so krass in die Falten. Und zweitens hast du dann so ein bisschen Tiefe, ein bisschen Farbe auf dem Auge. Oh, das sieht auch voll hübsch aus. Ich mache das manchmal gerne mit Rouge mhm. und man, also sonst mit Bronzer halt. ne? Weil ich finde, das gibt dem Ganzen so einen Touch. Das finde ich sehr, sehr süß. Ich habe jetzt tatsächlich eine Sache vergessen. Ich wollte nämlich erst noch Kontur benutzen. Und das habe ich extra noch mal mit ins Video genommen, weil ich habe das für mich gestern, für euch vor ein, zwei Wochen bei TikTok gezeigt. Und... Das ist so eine Sache, die ich bei TikTok nicht verstehe. Ich zeige das Produkt. Ich sage, wie das Produkt heißt. Ich schreibe das in, in das Video Was mit rein. Du? Was benutzt du? Das hier, Freunde, ist eins der besten Contouring-Produkte im günstigen Bereich. Das ist ein Cream-Contour-Produkt von ELF. Der Putty-Bronzer. Ich blende es hier euch nah ein. In der Farbe Feeling Shady. Der ist grau. Also der ist literally wirklich grau. Und... Der lässt sich super leicht verblenden. Ich habe hier einen Pinsel, auch danach werde ich immer gefragt, Letizia Lehmark aus der Noir Series N15. Einmal rein, vielleicht zweimal. Und dann direkt hierhin. Und du hast sofort mm. kalt. Und den kannst du dann perfekt in den Blush mit reinblenden. Aber kann man Elf vor Ort kaufen? Nee, ne? In manchen Drogerien ja. Aber nicht überall. Und man, Müller hat, glaube ich, ein paar Sachen von Elf. Ansonsten Douglas. Oder selber mhm. bei ELF bestellen. Es dauert dann halt eine Woche, bis es da ist. Manchmal auch zwei, je nachdem. Aber ich habe da noch nie Probleme mit dem Zoll gehabt. Und die Sachen sind so gut. Und ich muss dazu sagen, ELF hat sich mittlerweile auch zu einer richtig krassen Duke-Marke entwickelt. Jedes Produkt, was die rausbringen, ist eine sehr günstige. Und, und das ist das Beste daran, eine gute Alternative zu teuren Produkten. Sei es dieses Contouring-Produkt oder der Halo-Glow-Liquid-Filter. Ich habe von denen so eine Feuchtigkeitspflege gehabt. Die ja. war richtig, so eine Probe, die war richtig klasse. Und die haben schon gute Sachen. Ja, Elf ist mir noch, auch noch so ein bisschen zu unbekannt ja. in Deutschland. Aber es kommt langsam. Und die Sachen sind halt wirklich gut. Das sind super günstige Sachen. Die Qualität ist top. Das Packaging ist halt immer so ein bisschen einfach. Ne? Also das ist ja super, super unscheinbar. Aber das ist halt das Ding. Das erzähle ich euch ja immer wieder. Dadurch, dass das Packaging so einfach gehalten ist, ist es natürlich auch günstiger, das Produkt herzustellen. Dementsprechend ist es günstiger, das Produkt zu kaufen. Guck mal, ich benutze jetzt für meine Augenbrauen von got dieses Blutzeug. Magst du das gerne? Ja. Oh, ich finde das schrecklich. Es echt? Ja. Warum? Mein Name ist die borstige Augenbraue, unter anderem, und das <lacht> klappt. Nee, das, das sah mir immer aus wie... Ist schon krass zugebaut. Ja, du, ne? von, du darfst es danach nicht mehr berühren. Ja. Und das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich hänge Tatsache immer noch hier bei diesem Anastasia Brow Freeze. Aber jetzt aus der Drogerie, muss ich sagen, habe ich jetzt, ich kenne welche, die leichter sind von der hm. Haltbarkeit. Aber teilweise sind die mir zu stark. Dann hast hm. du weiße Spuren und ja. dies und das mal. Oder hast hier überall so einen Klebefilm. Das ja. ist halt auch nicht toll. Aber ich habe gehört, dass ganz, ganz viele davon Haarausfall in den Augenbrauen bekommen haben. Ich habe mein eigenes Serum. Die <lacht> sprießen und wachsen. Jetzt zeige ich euch die heftigste Contouring Palette aus der Drogerie. Das ist von NYX die Three Steps to Sculpt Palette in der Farbe Fair, ganz wichtig. Ja, scheiß mal auf den Highlighter, der ist jetzt nicht so relevant, aber der Ton ist perfekt arschig zum Konturieren. Du hast einen schönen hellen Ton, um das Ganze nochmal auszugleichen. Das ist für mich, seit Jahren benutze ich sie, ich habe nichts gefunden in der Drogerie, was vergleichbar ist. 8 Euro oder so. Also ist schon eine sehr heftige Sache. Und dann kannst du hier so runtergehen, deine Kontur ein bisschen verschärfen. Der, die, die Nix hat wirklich gute Produkte. Was ich sagen, ich kannte nur diese riesen, riesengroße Palette. Mhm. Ich wusste, aber das werden wahrscheinlich dieselben Farben sein. Nee, halt die tatsächlich nicht so. Nee? Also okay. das ist ein minimaler Unterschied, soweit ich das jetzt sehen konnte. Krass. Oh. Aber die ist halt perfekt. ne? Und eigentlich hätte ich Medium genommen, weil ich bin ja nicht fair. Aber dann wird es alles zu warm. Da kannst du nicht mehr gut konturieren und arbeiten. Aber du bist auch eher wirklich eine Pudermaus, ne? So, Nehm. Puder Blush, Puder Highlighter, Puder Bronzer. Also mittlerweile benutze ich sehr gerne Cream-Produkte, aber ich habe jetzt fürs Video keine, weil ja. wegen dem Preis. Ich habe jetzt vor kurzem Charlotte Tilbury ausprobiert. Bruder, ich habe mir alles für das, das Video selber gekauft. 500 Euro, ein YouTube-Video, das da. Ich habe über ein Jahr immer mal wieder was gekauft ja. davon, ne? Aber die haben sich richtig gelohnt, muss ich sagen. Echt? Ich bin so enttäuscht davon, mir ist es viel zu warm. Ich habe gerade heute Morgen äh, von. Tat hat nämlich eins zu eins genau dasselbe Produkt rausgebracht und ich habe gehört, ein kleines Vögelchen hat mir gemunkelt, dass es eventuell bald in unserer Drogerie ein Duke dazu geben wird. Von einer Drogeriemarke. Genau dasselbe: Bronzer, Blush, Highlighter. Ich hoffe, es kommt bald. Ich habe schon gesehen, dass die Theke hier bei mir, zumindest auf dem Dorf, äh, ausgeräumt wurde. Dann vermutlich in den nächsten Wochen die neuen Produkte einziehen werden. Also seid gespannt äh, für ein neues Drogerie-Update. Mm. Was fehlt noch bei dir? Lippenstift, Eyeliner. Mhm. Ich will noch eine Sache zeigen. Und ich weiß, viele werden sich ärgern, dass sie es nicht geholt haben. Vielleicht findet ihr es noch in den Restposten. Riva Loves Me. Vibrant Vibes. Soft Radiance Finishing Powder. Hater sagen, es ist ein Highlighter. Ich sage, es ist das perfekte Setting-Puder. Es ist nämlich eigentlich ein Highlighter. <lacht> Und das macht dir einfach den schönsten... Also ich möchte aussehen, als hätte ich mein Gesicht nicht abgepudert. Ich, <lacht> ich möchte den Kopf <lacht> nass aussehen. <lacht> mm. Das funktioniert halt nicht bei fettiger Haut. Aber so ein ganz zarter Glow ist mit mm, dabei. Voll. Und ich weiß, dass eine kleine Maus von meinem rivalas Medium dieses Video sieht. Und ich weiß, wir werden darüber reden. Dieses Produkt muss in Standardsortiment. Egal wie. Egal wie es heißt. Bitte. Bitte. Vielleicht noch ein bisschen dunkler und ein bisschen heller. Drei Stück. Das ist halt so. Stimmt, also so hätte ich auch gedacht. Highlighter, aber so auf deiner nee, Haut? Nee, nee, nee. Ich, ich, ich fixiere mein Make-up aber auch mit Highlighter, ne? Wir sind auf ganz unterschiedlichen <lacht> Wegen unterwegs. Ja, ich möchte halt... Mein Ziel ist es immer so... Da werde ich immer gehatet, wenn ich sage, so, so, so, so eine junge, frische, pralle Haut zu haben. Oh, das habe ich bei mir schon aufgegeben. Ja, das halt, und das mache ich halt mit Highlighter. Ich habe, bei mir ist der Vorteil, muss ich aber auch dazu sagen, ich habe halt keine Hauttextur. Hm. Also meine Haut ist... Sehr, sehr. Er hat schon eine heftige Haut, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, was ist denn hier los? Ich so, hast du über Poren? Ja, habe ich hier. Aber meine Haut, ich habe halt nicht so eine große, so ein Relief auf der Haut. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich nichts anderes mache, außer jeden Tag Sonnenschutz äh, zu tragen und jeden Tag Retinol. Kannst du was Gutes Retinolmäßiges empfehlen? Asam liebe ich sehr, die Retinol-Reihe, weil die nicht so aggressiv ist. Mm. No Cosmetics hat ein gutes Retinol. Ja, doch, das sind schon die besten. Also, mit denen ich sehr, sehr gut klarkomme, wo meine Haut halt nicht gleich ausrastet. Ich sehe so blass aus heute. Mm, ein bisschen mehr als sonst, aber. Ich brauche noch ein bisschen Bronzer. Ich zeige euch jetzt einen richtig tollen Eyeliner. Ich mache aber nur einen ganz kleinen, weil ich will es nicht hier irgendwas versauen, weil manchmal geht das schief. Ja, der ist auch komplett abgenutzt. Also ich teste wirklich viel in der Drogerie, aber ich finde halt manchmal nichts, was besser ist als meine Favoriten. Ähm, das ist von L'Oreal, der Superliner. Das Ding ist, ich habe Schlupflieder, das ist dieser Speck hier, und das macht schwierig, einen Eyeliner zu ziehen. Ich mag solche Filzspitzen am liebsten, da hast du nicht zu viel Produkt, was flüssig ist. Du kannst ordentlich arbeiten. Ein guter Eyeliner muss eine schöne Schwärze haben, weil du willst nicht die ganze Zeit was korrigieren, weil er nicht farbintensiv ist. Der ist super, damit kann ich richtig schön arbeiten und. So, ja. Was ist der L'Oreal? Ja. Okay. Also, Nix hat auch einen, aber ich habe jetzt den mitgenommen wegen dem Preis und den hat man mehr als Nix Sachen. Ja, dafür, klar. Ich, ne? Oh, gut. Ja, Eyeliner, da bin ich, bin ich raus. Äh, ich nehme jetzt auch noch ein bisschen Bronzer in die Lidfalte, damit ich vielleicht ein bisschen frischer aussehe. Oh, uh, die hätte ich auch noch mit reinnehmen können. Die nehme ich noch mit rein. Äh, die Holiday Skin äh, Palette von Catrice. Oh, da wurde ich gehatet für, weil ich gesagt habe, es ist ein Dupe zum Charlotte Tilbury Produkt. Es ist ja keine, es ist kein 1 zu 1 Dupe, aber es ist eine gute Alternative, wenn du kompakt in einem Produkt einen Bronzer und einen Highlighter mhm. haben möchtest. Und den einfach hier so ein bisschen in die Lidfalter. Kleiner Trick für euch, wenn ihr Schlupflieder habt, macht euren Wing gerade. Seht ihr das? Ich habe den relativ gerade, anstatt so ganz krass hoch. Ja. Weil so könnt ihr das besser kaschieren. Weil das ist super viel Technik und das ist schwierig mit Schlupfliedern. Ich wusste drei, vier Jahre nicht, dass ich Schlupflieder habe. Und dann hing ich mal in einem Video und beim Schminken meinte ich so, ey, glaubt ihr, ich habe Schlupflieder? Ich habe das nicht gesehen. Mhm. Ich kannte den Begriff gar nicht. ne? Oh. Ja, krass, aber das ist voll der gute drin. Deswegen, ich mache es halt einfach dann... Ich, ich, ich lasse es gleich sein. Oh nein, ich habe noch was vergessen. Den Bronzer Stick von Essence, den neuen. Den mag ich auch sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Denkt euch den jetzt einfach mit dazu. Der ist sehr, sehr gut. Der ist recht warm, aber in Kombination mit... Oh, ich zeig's Mal hier. Mit dem von Elf. Wenn du den da so ein bisschen runter machst, hast du halt einen schönen Verlauf zwischen kühl und warm. Mhm. kannst das dann natürlich nicht so, so ein bisschen kombinieren. Der ist sehr, sehr gut. Packaging ist super, super billig. Also das muss ich sagen, das ist... Sehr enttäuschend gewesen, aber es ist egal. Am Ende kommt es auf den Inhalt an und nicht auf die Hülle. Ich suche noch den perfekten Lip Liner aus der Drogerie, aber nicht, wie lange er hält. Das ist mir völlig egal von der Farbe her. Und ich habe noch keinen gefunden, der die Farbe hat in der Drogerie, die ich will. Und das ist der von Morphe hier, die Farbe Sweet Tea. Das ist ein Braun. Sonst nehme ich ja meistens immer einen Augenbrauenstift. Aber schaut es euch an, der ist halt richtig warm. Braun. Und damit kann ich voll übermalen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch Morphe kaufen kann. Ich glaube online schon. Ja, okay, meine Eyeliner lief jetzt auch nicht so ganz wie geplant. Sieht man nicht, die Kamera oh. ist weit <lacht> genug weg. Guck, wenn man einen Eyeliner hat, so und wenn du Schlupflider hast, guckst du, so, oh, hübsche Eyeliner. <lacht> Alles weg. Hübsche Eyeliner? Hm. Also ja, so aber das, das ist schön. Du, du zwinkerst ja auch und dann sieht man immer nur so einen Hauch an. an genau, Blattlein. muss spannend bleiben hier. Was ist, was ist das Schönste an der Drogerie für dich? In Bezug auf Produkten oder vom Gefühl ja, her? Ja, so. Warum gehst du lieber in die Drogerie als in den High-End-Bereich? Ich freue mich einfach, wenn ich Schnäppchen finde. Ne? Schnäppchen, ne? Du hast Essen dort, das ist halt auch nochmal cool, hast du bei Douglas nicht. Ich wollte eigentlich heute für dieses Video drei. Äh, Drogeriefavoriten zum Essen mitnehmen. Aber ich habe gestern Abend so Bock gehabt, so knabbern. ich habe zwei Packungen <lacht> davon aufgegessen. Ich sag so sorry, Maxim, Essen ist doch nichts. Finde ich ähm, gut. Und du hast die Vielfalt, ne? Du hast halt zum ja. bei Rossmann hast du Schreibwarenartikel, finde ich super, nutze ich gerne. Und du hast einfach du, das fühlt sich doch besser an, wenn du mhm. sparen kannst und gute Produkte hast, so weißt du? Das stimmt. So, auch die Eigenmarken, die sind so toll in der Drogerie, was die so raushauen. Du benutzt eine Mascara. Ja, ich habe jetzt eine von Maxim genommen. Ich habe meine vergessen, tatsächlich. So. <lacht> Aber die die ist gut. Die ist gut. Ich, ich verstehe diese doppelseitigen Dinger nicht. Oh, so ein Primer kann viel ausmachen. Aber es ist ja kein Primer. Es sind einfach nur zwei verschiedene Bürsten. Oh, okay. So ein Primer, ja. Das, dem dem stimme ich zu. Mach mal deine Mascara. Ich habe einen Lippenstift, Freunde. Und ich rede viel zu selten über den, weil ich die Farbe so toll finde. Aber da steht irgendwas mit Paris. Der ist von Art Deco. Der Lippenstift, der klassische Lippenstift. Ich glaube, die Farbe heißt Made in Paris oder so. 30A. Das ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr heller newton Und in Kombination mit diesem braunen Lip-Liner, oh das ist diese 90s-Lippe. So, und damit gehe ich rüber. Und dann, schönste Nude-Lippe ever. Du weißt, das ist halt, auch echt schön gemalt mit diesem äh, Lip-Liner. Ne? Ich liebe halt sehr, sehr dunklen Lip-Liner. Ich hätte gerne, würde ich gerne mal so ein, so ein Lip-Kit rausbringen. Einen dunklen Lip-Liner und einen hellen Lippenstift. Aber es ist halt so schwierig. Wie kann man das <lacht> los? Oh Mann, oh Manometer. Ich habe extra äh, heute Morgen aufgepasst, dass keine Flecken raufkommen, weil ich dachte, ihr dreht zwei Videos. Willst du ein Ersatzoberteil mitnehmen? Dann dachte ich, nein, du schaffst es ja wohl fünf Stunden, nicht, nicht zu so bekleckern. Nein. Hm, lief richtig super. Alternativ habe ich auch noch ein paar Polizier. Ja, aber dann sehe ich aus wie so ein kleiner Gangster mit deinem Style. Oder das Chef vor ich in so einem Pullover. Hä, da siehst du aus wie eine äh, schicke Hausdame. Ja, aber aus... sobald ich den Mund öffne nicht mehr. Ja, dann musst du einfach nur dich gewählt ausdrücken. Ja, und nein, du siehst... Wie, wie heißt denn dieses noble Viertel in Hamburg? Bildstedt? Bildstedt ist dieses so ein bisschen... Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das... das. Oh, wie heißt denn das? Eppendorf? Rote, rote Grund, rote Grund... Ich schaue. Also uh, Grund. Roter Baum? R Roter Baum ist auch so ein bisschen schicker. Wie heißt dieses Ding? Da wollte ich mal hinziehen, aber dann habe ich mir die Preise angeschaut und dachte mir, nee. Aber die haben schon gute Bürsten, ne? Also, okay, du hast zwei Bürsten, aber die sind schon beide gut. Ja. Eimsbüttel so. war es nicht. Wandsbek? Bramfeld? Wie heißt denn das? Das ist, sieht aus wie Grunewald hier in Berlin. Da. Gar keine Ahnung. Hab Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, was ich meine. Ich benutze eine Mascara, Maybelline Sky High Mascara in Braun. Liebe ich sehr. Ich würde mir aber wünschen, dass sie wirklich braun sind. Und das verstehe ich nicht, warum die Drogerien es nicht gebacken kriegen... Braune Mascara rauszubringen. Nicht schwarzbraun, sondern braun. Weil ich finde, das sieht so natürlich aus. Hast du gleich einmal Q-Tipps für mich? Ich muss das nämlich korrigieren. Wenn ihr euch irgendwas beim Mascara schminken daneben geht, wartet, bis es trocken ist und macht es ja, mit einem q hol ich weg. Dir. Setting Spray. Das hätte ich eigentlich vor der Mascara benutzen müssen, aber ich habe das vergessen. Aber ich zeige es euch gleich. Krass, noch mal. deine Wimpern! Mhm, mein Serum ist richtig krass. Verstehst oh. du? Und ähm. Das ist super, damit euer Make-up schön miteinander verschmilzt. Weil ich unterscheide immer, das eine sorgt für schönes Verschmelzen, das andere für Halt. Mhm. Für Halt nehme ich eurem Decay danach, ist für mich das Beste, was es gibt. Aber damit das Make-up schön verschmilzt, nehme ich das von Balea sehr, sehr gerne. Ist für mich ähnlich zu MAC Fix Plus nicht ganz so gut, aber mehr als halb so gut und mhm. den Preis alles. Das ist okay. So, aber das ist ein ich, Euro, glaube ich. Ne? Ja, also 1,50 oder so vielleicht. Das ist gut. Da muss ich jetzt aber kurz warten, bis das Ganze trocknet. Dann nehme ich einen Liquid Lipstick. Maybelline Superstay ist für mich halt immer noch die unangefochtene Nummer 1. Aber die oder die anderen auch? Die in diesen die Länglichen, die Vierecken? Die, die, die Ink Dinger sind ja. auch gut, aber da ist das Gefühl danach so ein bisschen pappig. Das mhm. mag ich nicht. Du kannst aber dann so ein Labello tun, dann geht's hier, es soll halt beides in einem. Und hier mag ich den Applikator mehr. Du kannst damit eine fettige Pizza essen. Du kannst nach zehn Stunden ihn nochmal zweimal drauf tun, ohne dass es komisch aussieht. Der hält super. Und dann habe ich hier noch... Uh, das mag ich auch sehr gerne. Ne, Ebelin Pinselreiniger. Wenn du, also damit reinige ich zum Beispiel immer nach dem Make-up so Puderpinsel. Sprühst du drauf, machst einfach auf ein Taschentuch und fertig. Pro-Tipp, Pro-Tipp. Ja, meine Microfiber Multitools. Falls nicht, ich packe euch hier einen Code rein und äh, den Link zu meinem Shop reduziert. Nehmt dieses Microfiber-Multitool, die Mikrofaser, nimmt den direkt weg. Kauft euch das von DM, gibt es auch, glaube ich, von Rossmann. Pinsel aufsprühen und dann in diesen Microfiber-Multitool mit reinreiben. Und der Pinsel ist sauber. Ich habe auch noch ein Fixing-Spray, bzw. ein Primer-Fixing-Setting-Spray von Art Deco. Das ist das Setting Refreshing Makeup Base. Ich liebe das. Das macht sehr, sehr glowy. Also das mattiert nicht, das macht nicht, dass es länger hält oder so. Es sieht einfach nur super, super schön aus. Gerade wenn ihr eine trockene Haut habt, zwischen den Schritten, zwischen Concealer, zwischen Primer, immer hier ein bisschen mit rein sprühen. Super. Damit hast du mich sogar geinfluenced, Das ja. wollte ich dir sogar nachkaufen. Ah, der Make-up hält dann auch Bombe, ne? Und wenn ich halt noch mehr in der Base mache, mhm. sehe ich abends noch richtig, richtig gut aus. Weil das sind auch Produkte, die kannst du nochmal nachsprühen, weißt du? Mhm. Das ist halt das. Oder den Lippenstift. Dann ist sowas Fettiges. Er ist minimal weg. Und du packst ihn einfach nochmal drauf. Das ist halt echt gut. Ja, aber krass. da sitzt ich auch lange an der Base für. Na, jetzt habe ich so ein bisschen auf schnell gemacht. Aber war nicht so schnell wie du. Ja, weil ich glaube, ich bin halt auch so eine... So eine so, ich mache immer so schnell, schnell. Ich mache es dann vielleicht nicht so ordentlich, aber es ist schnell. Das war so krass für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich konnte das nicht glauben, dass er in real life so flawless ist. Also das hat mich echt sehr überrascht. Ich sag immer, das ist das Licht. Ich werde so oft gefragt, wie ich Lippenstift auftrage, einfach drumherum. Also Ach so, wegen dem Piercing. Mm. Ich wollte mal wollte ich ich wollte mal einen Ohrring haben. Und dann habe ich einfach zu viel Angst gehabt. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. <lacht> möchte ich nicht. Ich möchte keine Nadeln in meinem Körper, die irgendwo durchgehen. So Blut abnehmen mittlerweile ist kein Ding. Mm. Aber so der Rest, ha, bitte nicht. Glaubst du, man sieht in der Kamera, dass ich meinen Schnurrbart nicht weggemacht habe? Nein. Okay, gut. Wenn wir das Close-Up machen, vielleicht. <lacht> ich gucke gerade so im Spiegel, ich denke so, oha, was ist denn da los? Bist du fertig mit deinem Make-Up? Ich bin fertig mit meinem Make-Up. Freunde, fast ein Full-Face-Drogerie. jetzt nicht auf das hübscheste Make-Up, aber einfach, das damit ihr die, die Produkte in Action seht, ne? Das sind unsere Drogerie-Favoriten. Ich bin sehr gespannt, welche eure Drogerie-Favoriten sind. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich freue mich auf das andere Video auf das wird lustig und spannend. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt gerne einmal raufklicken. Ich verlinke es euch unten, oben im I und überall, wo ihr sonst noch raufklicken könnt, werdet ihr es finden. Ansonsten schaut bei L an Helo vorbei. Gut ausgesprochen, manche weiß ja. es nicht. Es hat mich sehr gefreut, mit euch Zeit zu verbringen und mit dir. Dankeschön, schön, dass du dabei warst. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.